Es darf nicht äh, ungestraft bleiben, wenn entgegen des äh, Völkerrechts äh, menschenunwürdig äh, Giftgas eingesetzt wird. Und deshalb äh, war es angemessen und notwendig, äh, dass die äh, drei äh, ständigen Mitglieder im Weltsicherheitsrat äh, dem, äh, System, dem System in Syrien eine klare Antwort äh, gegeben hat. Das war auch deshalb notwendig, äh, weil im Sicherheitsrat äh, die Russen ständig äh, entsprechende Resolutionen verhindert. Und da kann man nicht einfach als Mitglieder im Sicherheitsrat zur Tagesordnung übergehen. Das werden wir also deutlich machen. Allerdings ähm, äh, ist auch klar, dass ähm, die Verhandlungen jetzt intensiviert werden müssen. Dafür ist ähm, äh, die äh, UNO zuständig. Da gibt es ja bereits Verhandlungsformate, äh, die müssen nun äh, intensiviert werden. Wir sind als Deutschland äh, dort, wo ein äh, Beitrag zu einer politischen Lösung gesucht wird, äh, natürlich äh, bereit.